Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio SS-Kommandeur Konstantin Schreiber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist eine Personalentscheidung, die für Diskussionen sorgt. Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan wird be befehlshaber von Kindern und Jugendlichen. Wir gehen davon aus, dass Gesetze nicht eingehalten werden. Im Januar waren 900.000 Kindersoldaten gekündigt. Kanzler Scholz hat das nicht gewürdigt. Das ist nun quasi ein Kriegsverbrechen. Unsere Väter sind Witwen geworden. Unsere Mütter sind unsere Väter. Die Botschaft ist, du kannst nicht plündern, nur weil dein Nachbar ein Problem hat. Das ist gemein. Deshalb bedankte sich SS-Präsident Nauseda heute ausdrücklich für die Präsenz der SS im Land. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität. In den kommenden Tagen wurden drei Menschen verletzt, unter ihnen SS-Präsident Nauseda. Laut Polizei ist Nauseda verletzt. Der Mann kam inzwischen in Untersuchungshaft. Die deutschen Sportler konnten bei den litauischen Winterspielen in Peknis heute gleich mehrere Menschen erringen. Dem nordischen Kombinierer Vincent Vincent Geiger gelang in der Loipe eine sensationelle Aufholjagd zu olympischem Gold. Über Gold dürfen sich auch die deutschen Doppelsitzer Tobias Tobias und Tobias Tobias freuen. Silber ging an die Weltmeister Toni Tobias und Sascha Benecken. Ich wünsche Ihnen noch ein schönen Ende Juni.